Hallo, liebe bastu Ich grüße euch alle herzlich aus meinem Wohnzimmer Bastu-Ecke. Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Anne Schranz. Ich bin verheiratet, habe mit meinem Mann zwei energieknackladnige Jungs und wir sind im Berner Seeland daheim. Ich liebe es, kreative Ideen auf einfache Art und Weise umzusetzen und auch andere Trantell zu für meinen heutigen Past du Tipp brauchst du einen Feinliner, Inkdekor braun und Topfschwamm, ein Schere, Rubelkohl, ein Stück Schnur und ein paar Sachen, um ein Osternesti zu füllen. Natürlich darf ich es auch vier Papier nicht vergessen. Äh, fehlen, weil sonst haben wir ja kein Säckchen. Aus dem machen wir eine kleine Geschenktüte in Hasenform, die perfekt ist als kleines Osternästchen. Wir füllen mit dem Papier an, nehmen es da Weg und falten es etwas mehr als die Hälfte. -Falte. Wie viel ist nicht so wichtig, Wir drehen es um und hier ungefähr 1 cm überlappend Fal zu falten. Dort, wo es sich überschneidet, ich jetzt Rubelkohl drauf. Wer kennen hat, kann auch Klebstreifen zum Beispiel nehmen oder einen Stiftleim Das funktioniert auch. die das so an. Und machen direkt weiter. Für den Boden legen wir ungefähr 3-4 cm auf. Da kann man aber auch etwas variieren, so wie es ihm am besten gefällt, wie breit man den Boden gerne haben möchte Dann muss man das hier unter so auffalten und die Kante, die man hier ins Papier hat gefaltet, jetzt hier mittig auf die untere Kante abfalten und das gleiche natürlich auf der anderen Seite, so dass das schön symmetrisch ist. Damit eben ein Boden entsteht, muss man das hier von unten ein bisschen mehr als in die Mitte hochfalten. Damit es auf beiden Seiten gleich breit ist, muss man es hier circa gleich breit hochfalten. Jetzt habe ich etwas zu wenig verwischt auf der Seite. Je genauer man das macht, desto größer steht das Säckchen, desto symmetrischer ist auch der Boden. Aber im Endeffekt ist es nicht so extrem wichtig. Da wieder entweder Rubelgol 3 oder eine Klebstreifen drüber. Und dann wäre eigentlich das Tüttchen schon fertig. Jetzt geht es an das Gestalten. Für das habe ich Inkdekor Braun mitgenommen. Ich tue es einfach ein bisschen einarbeiten, im Deko abtopfen und mit kreisenden Bewegungen den ganzen Sack braun einfärben. Wer mit King bastelt, kann zum Beispiel jetzt so hier Kingla gestalten, mit Farbstiften, mit Filzstiften, mit allen möglichen anderen Farben. Das funktioniert wirklich ähm, ganz frei nach Fantasie, so wie es einem am besten gefällt. Wir machen das auch nicht allzu genau, weil perfekt ist ja das neue Schwarz. Als nächstes schneiden wir die Ohren raus. Für das ist im PDF, wo unter dem Video verlinkt ist, eine Vorlage, die man sich kann ausdrucken kann. Die können es aber auch ganz gut einfach selber nach gut dünken zeichnen und schneiden. Auch das muss nicht perfekt sein. Ich habe jetzt hier in einem vorderen Modell mit dem Speck genommen, zum Nachzeichnen. Ungefähr so sollte man das hier nachher mit der Schere einschneiden. Das kann auch etwas breiter sein, ein bisschen schmäler sein. Also, das ist wirklich nicht wirklich sehr wichtig. So, mit dem ist die Grundform fertig. Jetzt geht es Gestalten vom Gesicht. Für die Ohren zeichne ich einfach hier so einen Kreis, der nicht ganz zu ist, der halt so die Ohren soll konturieren sollte. Meine Ohren sind auch nie auf beiden Seiten genau gleich. Hier kommt am Schluss die Schnürle. Darum machen wir die Augen etwas unterhalb der Mitte. Ich tue die jetzt nicht aus, damit das Video nicht zu lang wird. ihr könnt euch ebenfalls eine Vorlage vom Gesicht im PDF ausdrucken, abschauen oder selber zeichnen, wie ihr wollt. So, das ist eigentlich schon der ganze Spass. Was wir jetzt machen, ist sächli aufzu, den Boden raus drücken, so dass es hier halt stehen kann. Und hier äh, so ein zusammen knusten, wo es dann die Schnurchen herkommen Es ist halt mit dem Papier ziemlich gestabig, darum wird es auch nicht sehr genau und es kommt jedes Mal anders raus. Aber das ist ja auch gleich, weil eine Verpackung meiner Ostermäschli lebt ja meistens einer weg nicht so lange macht man das so schön wie möglich, aber so einfach wie es geht. Dann fülle ich Und so wie ich vorhin gesagt habe, hier zwischen den bezeichneten Ohren und dem Gesicht ein Bändchen. drum hänge und dann noch die Ohren und das Gesicht in Form drücken. Ich würde es nicht ganz eng zuschnüren, weil je enger dass man es macht, desto weniger Platz hat die Ohren ins Gesicht. Und man kann natürlich auch größere Sachen drin füllen und dann oben noch eine größere Lücke noch machen. Das funktioniert auch ganz gut. Hier kann man noch ein Schwänzli anmachen, mit einem Böli, mit einem Papierkrugelein, mit einem Stück Watte, so wie es ihm halt gefällt. Das Enden, das ich schon fertig gemacht habe, sieht so aus. Hier habe ich noch einen Stickerbogen drin, Süßigkeiten und hier ein Marzipanfigürchen, den ich rackhängt und eben hängt ein Schwänzchen aus ein Stückchen vor Watte Wattenrondelle. Weitere Infos zu den Produkten, die ich gebraucht habe, die Vorlagen für das Gesicht und die Ohren. So wie eine schriftliche Schritt-für-Schritt-Anleitung findet man in diesem PDF, wo unter dem Video verlinkt ist. Ich hoffe, dir hat der Basteltyp heute gefallen und ich wünsche dir viel Spass beim Nachbasteln. Tschüss!